Hey ho, so was geht ab? Ja, heute vlogge ich über mein iPhone 11 Pro, auf mehr habe ich nicht Bock. Eigentlich soll ich heute den Troje treffen, aber das steckt ja momentan in Quarantäne, wegen Corona und so. Deshalb fällt es aus. Ich habe mir schon überlegt, ob ich selbst dahin fahre, alleine dahin fahre, wo wir hinfahren wollten. Aber ich fahre jetzt auf jeden Fall mal, da ich ja morgen eh nach Augsburg fahre, zum guten Arta. Ähm, dachte ich fahre ich lieber mal zu Ikea. Ich habe da noch einen eglischen alten Spiegelschrank. Hier. Man kann es hoffentlich gut sehen. Ja? Und ähm, dann hole ich mir bei Ikea einfach einen neuen Spiegelschrank. Und dann denke ich habe ich die Zeit auch sinnvoll genutzt. Denn ich habe ja auch ein Auto reserviert bei Europcar, dass ich losfahren kann. Und jetzt messe ich mal kurz hier aus. Und wenn ich das ausgemessen habe, dann äh, hole ich mir vielleicht noch ein Käffchen und dann geht es los, hole ich das Auto ab und dann fahre ich zu Ikea und du bist natürlich mit dabei. geiles Wetter ist auf jeden Fall am Start, was soll ich sagen. Ähm, es regnet. Und ich muss jetzt hier ein paar Meter auf jeden Fall laufen bis zur europa Wie weit es jetzt ungefähr ist, weiß nicht. 15 Minuten zu Fuß vielleicht. Weniger, mehr. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich hoffe, ich komme auf jeden Fall an, ohne zu schwimmen. Also wegzufließen, weil ich mich weil ich bin so zu kass. Nein, bin ich nicht. Also gut, ab geht's, los geht's. Wir ziehen die Sache durch und unser Feind der Regel wird verlieren. So, was wir jetzt hier sehen, ist der Bildungscampus. Das ist der Grund, warum in Heilbronn die Mieten so extrem ansteigen. Denn durch den Bildungscampus kommen hier viele Studenten an. Wir sind jetzt glaube ich seit 2020 auch äh, Universitätsstadt, <lacht> Universitätsstadt Heilbronn, Bruder, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und alles was hier gebaut wird, sind Studentenwohnheime, Studentenwohnungen, jeder der eine Wohnung hat, baut die um auf Studenten und dadurch wird es natürlich für einzelne Familien extrem schwer oder einzelne Leute extrem schwer, äh, die nicht studieren, hier Wohnungen zu finden, vor allem bezahlbare Wohnungen zu finden. Also, es hat vielleicht für den Ruf der Stadt ein bisschen was gebracht, aber für die arme Bevölkerung nicht wirklich. So aus. Das ist die traurige Wahrheit. Ja, und da drüben jetzt rechts zu sehen, ist es McFit, wo der gute Sensei Dio seine Muskeln immer wieder stärkt. Man kennt's. So, da vorne sieht man schon das grüne Schild Europcar. Wir sind gleich da. Und vor allem bin ich sehr gespannt, ob ich jetzt eine A-Klasse bekomme. Oder wieder ein anderes Auto, denn ich habe eine A-Klasse reserviert. Uns trennt nur noch eine rote Ampel, ja, uns trennt nur noch eine rote Ampel, dann sind wir da. Ich bin wirklich sehr gespannt, dass wir ein Fahrzeug mitkommen. Bruder, lass es eine A-Klasse sein. Okay, Jiso, das Auto wird jetzt geholt für mich. Was soll ich sagen? Es ist keine A-Klasse, es ist ein CLA. Mercedes kostet 5 Euro mehr am Tag. Also ich bin mal sehr gespannt. Oh, das ist ein schönes, großes Auto. Ich <lacht> Das hat sich gelohnt, Bruder. Schönes Auto. Sehr schönes Auto. Okay, Giselle. Äh, das Auto steht jetzt hinter mir. Hier, äh, neue hier Mercedes CLA. Also wunderschönes Auto. Ich bin sehr zufrieden. Ne? Letztes Mal wollte ich ja auch einen Mercedes. Und habe einen Audi bekommen. Und jetzt habe ich Mercedes bestellt. Eine a klasse und habe jetzt einen großen Mercedes. Also ich bin sehr zufrieden. Gucken wir mal kurz noch ein bisschen an. Und dann geht's es los Richtung Ikea. Ja, ja. Vorne sieht es schon böse aus, Alter. Sehr böse. Ja, sehr schönes Auto. Sehr schönes Auto. Ja, wunderschön. Wunderschön. Und hier hinten Kombi-Variante. Erste Sahne. Wir gucken jetzt noch das Ärschchen an. Hinten. Kurz das Ärschchen angucken. Und ja. CLA 200, Bruder. Schönes Auto. Ab geht's, rein geht's. In die Kiste. Ah, so. Jo, Wetter ist weiterhin extrem beschissen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen und habe mir während der Fahrt mal alles ein bisschen genauer angeguckt, wie die Einstellungen gehen, wie man Ökonomie, Dynamik, Sport und individuell und so weiter einstellen kann. Habe jetzt alles rausgefunden, wie alles funktioniert, vor allem mit der Musik und so, alles sehr wichtig. Ja. Läuft jetzt alles. Schönes Auto, man kann sogar das Display umstellen, aber ich denke, da mache ich morgen. Morgen gehe ich ja mit meiner. Alpha 6400 äh, Flocken, wenn ich nach Augsburg fahre und ich denke, da zeige ich dann auch nochmal das Auto genau von außen, von innen und so weiter, also äh, guckt da auf jeden Fall dann rein, wenn das Video hochgeladen wird, dann äh, seht ihr das Auto nochmal also wie gesagt, äh, sehr schönes Auto meiner Meinung nach deutlich schöner als der Audi, meiner Meinung nach aber ja Geschmäcker äh, sind verschieden ihr könnt auch gerne nochmal schauen ähm, ich war mit dem Audi unterwegs, als ich nach Fulda gefahren bin zum YouTuber-Treffen beim guten Drohe Gaming TV. Guckt euch gerne das Video nochmal an und seht ihr den Audi. Und wie gesagt, morgen mache ich dann nochmal eine schöne Aufnahme von hier mit der Alpha 6400. Und ja, ich fahre jetzt weiter im schlechtesten Wetter Richtung Ikea. Sobald ich angekommen bin, sehen wir uns wieder. Hey, yeah. Jo, da sind wir jetzt beim Ikea. So, es braucht man nur noch einen schönen Parkplatz hier, Alter. Ich glaube, ja, wir finden hier auf jeden Fall einen Parkplatz in der Nähe, denke ich. Ich vermute auch, dass es nicht allzu viel los ist. Vielleicht haben wir Glück und es nicht viel los ist, wegen Corona und so. Da seht ihr, da ist schon ein Parkplatz. Easy peasy, Alter. Ja, sind wir jetzt hier in netter Gesellschaft mit dem anderen Mercedes? Ja, bitte. Oh! Guck mal, die hat mich ja können, weil ich Mercedes gesagt habe oder was? Krass. Oh, hier auf vorne geht er auch. Sehr schön. Wunderbar. Wir stehen bei IKEA auf dem Parkplatz. Yeah, yeah. So, schön, habe ich jetzt keinen mitgenommen, aber ich muss sagen, bei dem Regen macht es echt keinen Spaß. Zum Glück ist IKEA drin und ähm, wir können jetzt ganz entspannt reingehen und schauen. Also was wir brauchen, ist ein Spiegelschrank, Bilderrahmen und für meine Mom eine weiße Wieskanne. Sind wir mal gespannt, ob wir alles finden. Was haben wir ausgemessen? 58 cm breit. Höhe ist fast egal, aber sollte dann passen. Ich muss sagen, checken wir's ab. So, passend zu Mercedes. <lacht> Habe ich jetzt hier noch eine neue Küche. Guck mal, passt ja wunderschön zu mir. Es ist dunkel. Eine schwarze Küche. Ich mag es, wenn es so dunkel und schwarz ist. Das ist ja wunderlich. Nice. Ähm, guck, guck mal hier, ähm, Laptop steht auch schon da zum Videoschneiden. Handy wird mitgeladen, mit aber ja, ist glaube ich sogar ein iPhone. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Also sieht man ja, dass wir hier sind. Das ist eigentlich meine. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe mich ein bisschen zuhört. Wo sind die Spielgeschränke? Wo sind die Bikes Wo sind sie? I don't know. Hm, ist halt hier. Alles nicht so easy hier. <lacht> Viel zu groß, Bruder, Bruder. Okay, Chisum ist jetzt die Ikea-Kinderwelt. Ja, da steht gar nicht so ein Bad, oder? Wie kommen wir jetzt dahin, wo ich hin will? Klaas? Teppich, Leuchtung, Wanddekoration oder ich brauche Spiegelschrank. So wird es aussehen müssen wir runtergehen. gehen. sind hier unten irgendwo. Sind mal gespannt, ob wir sie finden. Kriegen wir doch noch hin, oder? Habe ich es vergessen? Ah, Bilderrahmen sind auf jeden Fall auch unten. Brauchen wir noch einen Einkaufswagen. Und noch einen Einkaufswagen. Also hier unten ist alles. Hätte ich einfach durchrennen können. Ja, genauso so weit. Also, hier für wir einen Bilderrahmen, Spiegelschränke und die kann hoffentlich auch. Da endlich im richtigen Bereich hier, das erste Badezimmer und den ersten Spiegelschrank ist am Start, allerdings finde ich noch nicht den richtigen, passenden Spiegelschrank, weil es ist ja kein Spiegelschrank, das ist einfach nur ein Spiegel. Ne? So ein Ding ist es. Also, wir gucken mal, ob man einen passenden und richtigen oder den meister sensei Hinten. Oh, ist einer. Der sieht gar nicht schlecht aus. Aber oh, ich glaube, der ist viel zu breit. Das haben wir hier. das ist eigentlich ganz nett, oder? Oh, da es Platz. Schön, schön. Was haben wir hier? Äh, Design immer beim... Ach, Abschlussregal. Das es ja extra noch dazu. Okay. Also das wäre der einzelne Spiegelschrank. Ähm, 40 auf 21 auf 64. 39 Euro. Mit dem Spiegelregal, das wir hier haben. Nochmal mit 19. Das bedeutet 19 und 40. Das sind 59. Äh, Wäre wahrscheinlich ein bisschen knapp. Also, wenn dann nur der Spiegelschrank allein. Und der ist ein bisschen zu schmal, weil wie gesagt, der ist 40 und ich habe 58 Platz. Ja, aber ansonsten würde er so mir ganz gut gefallen. Ich bin ziemlich nah dran. gucken weiter. Die Frage ist ja übrigens auch, wie viel Corona befindet sich hier auf dieser Ablage. Kommentiere mal im Video, wenn du denkst, wie viel Corona hier drauf ist. <lacht> okay, ich habe mich entschieden. Ich nehme den hier mit, den Lilangen in weiß. Plus das Regal. Wenn es nicht ganz passen sollte, dann kann ich hier vielleicht ein bisschen was ausschneiden oder auslegen oder whatever. Aber das ist das Einzige, was jetzt in Frage kommt. Ja, komm, das ist ja echt fantastisch. Ja? Und alles andere ist zu groß oder zu klein. Und deshalb nehme ich jetzt einfach den. Der ist auch vom Preis her echt günstig. Ich schreibe jetzt mal kurz in Möbel SB. Notiere Produktname und Artikelnummer. Das Produkt findest du in der Möbel SB. Okay, alles klar. Das schreibe ich jetzt auf. Beziehungsweise fotografiere es einfach ab. Und dann hoffen wir, dass es da ist. Dann nehme ich den. Schön schön. Jetzt sind wir im Bilderrahmenbereich angekommen und da weiß ich ja nicht ganz genau was ich haben will. Deshalb müssen wir jetzt nur den richtigen Bilderrahmen finden und wenn wir den richtigen Bilderrahmen gefunden haben, dann müssen wir kurz gucken was er kostet und dann ist eigentlich nur noch die einzige Frage, wie viel ich davon mitnehmen. Oh, und da haben wir jetzt eigentlich hier schon, glaube ich, das Richtige. das ist ja der, der Riba. Riba heißt der, glaube ich hier, so ein Ding ist es, der kostet äh, 99 oder was? Nee, das ist der Long Was Das kostet der RIPA 7,99 sogar nur. Yeah, easy peasy, Alter. Ja, das müsste der sein. Den nehme ich mit. Ich gucke nochmal um 100% sicher zu gehen. Das ist hier 40 auf 50. Drüben ist 30 auf 40. Ach, das sind die verschiedenen Größen da. Seht ihr? 40 auf 50, 30 auf 40. I oh ja. understand, I understand. Okay, gut. Bilderrahmen habe ich jetzt gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viel das heißt gekauft äh, rausgesucht. Ich zeige mal einkaufswagen. Das ist nicht derbe viel. Boah. Von hier so rechteckige hier von Riba, so ein bisschen tiefer. Drei Stück. Dann haben wir hier. Weiß, ja, ja Bilder haben wir genug und jetzt noch die weiße Gießkanne, dann noch einen SB-Spiegelschrank holen, dass sind noch fertig, der Herr sei gesehen So, nachdem wir nach 100 Jahren suchen, jetzt eine passende Gießkanne von meiner Mama gefunden haben, sind wir jetzt hier im Selbstbedienungsbereich und äh, hier steht, hier steht mein Spiegelschrank. Extra Regal habe ich schon einen Warenkorb und dann haben wir es hier, hier und heute in Ikea geschafft. Jetzt ziehen wir das noch raus, extrem schwer. Mal gucken, wie es weitergeht. Spezialvorgang erledigt, jetzt können wir endlich gehen. Wunderbar, wunderschön. Also es ist immer anstrengend hier einkaufen zu gehen bei Ikea. Wobei es heute echt extrem ruhig war, vielleicht auch wegen Corona, whatever, aber hier ist Einkaufswagen. Wir gehen jetzt schon nach Hause und, äh, ja, cool. und es regnet der ja, um, um, um. So, Gizzo, was soll ich sagen? Ähm, Im Auto alles eingeladen, fertig mit dem Einkauf. Das Wetter ist echt mehr als bescheiden. Ich hoffe morgen, wenn ich äh, nach Augsburg fahre, ist es deutlich besser. Puh, guck mal, dass wir gut heimkommen bei dem Kackwetter. Und äh, ja, schön war's. Wenigstens ein bisschen was erlebt. Yeah, yo, yeah, so. So zwischendrin war ich jetzt bei meiner Mama, hab die Kanne abgegeben, war mit dem Pie draußen und habe jetzt mein Auto wieder in den Garten geholt. Hier jetzt fahr ich zurück. Und dann müssen wir noch die ganzen Bilderrahmen ausladen und meinen Spiegelschrank und so weiter. Ja. Und dann haben wir das für heute auf jeden Fall gepackt. Ich gehe nochmal hier bei Nacht die Aufnahme des Cockpits. Wie gesagt, aber morgen nochmal eine bessere Aufnahme in meiner Sony. Oh ja, aber schön, schön. Und zum Abschluss des Videos zeige ich euch noch den zusammengebauten, aufgehängten Spiegelschrank. So ein Ding ist es nämlich. Ja, und äh, drehen wir uns jetzt mal um und dann sehen wir hinter mir den 1A schönen oh. Spiegelschrank. Und der Pi, der Pi will auch sweet Time oder was? Pi Mosey. Was ist? Hm? Was ist, Mausie? Hm? Willst du auch mit auf die Kamera? Ja, dann kommst du auf die Kamera. Guck mal hier. So, Streamtime, Time. Ne? Ja, wunderbar. So, aber jetzt hier noch mal kurz zum Spiegelschrank. Ja, er sieht wunderschön aus, hat einen schönen großen Spiegel. Doch eins habe ich nicht bedacht. Eins habe ich nicht bedacht. Das Licht, das Licht war hier mit meinem Spiegelschrank dran im alten. Da habe ich jetzt kein Licht. Ich habe natürlich hier noch eine Lampe, die geht nicht. Muss ich also eine neue hinmachen noch, ja? Aber dafür habe ich jetzt die übergangsweise so einen Akku, mein Lichtchen, ja, das ich hier habe. So zur Not reicht es. Ich muss halt eine neue Lampe holen. Ist eh mal höchste Zeit, dass da was Neues hinkommt, Na? Ja, muss halt auch noch hin. Aber immerhin der Spiegelschrank ist wunderschön. Passt alles schön rein. Kann man noch mal kurz reingucken hier. Uh, sauber. Okay, Chill, so was würde ich sagen? Das war es dann hier von diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich, wenn du das Video bis hierher angeguckt hast. War doch ein bisschen ein langes Video, ne? Kann man schon so sagen. Und ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und so weiter und so fort. Bescheid. Ich sage, adio, dein Dio.